Uh, Basketball steht natürlich immer im Vordergrund. Das heißt, alles wird nach dem Basketball gerichtet. Hi, ich bin Luis Figge, bin 25 Jahre alt und bin Basketballprofi bei den Jobstairs Kiesen 46ers. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Ähm, wir sind zwei, meistens zweimal am Tag in der Halle. Das heißt morgens mit Training, abends mit Training. Und zwischendurch äh, habe ich noch ein bisschen Zeit für mein Social Business, was ich gegründet habe. Und äh, ja, Freizeit bleibt da wenig. Aber ich versuche halt immer noch einen Tag in der Woche mir wirklich aufzunehmen und mal ein bisschen hier rauszukommen, die Stadt zu erkunden. Wie sieht der perfekte Job für dich aus? Flexibel, ähm, ambitioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt immer irgendwie noch so eine äh, ja, Abwechslung hat. Dass es halt äh, sehr, sehr verschiedene Aspekte gibt und man nicht nur immer das Gleiche macht. Was ist oder war dein Traumjob? Mein Traumjob war immer, Basketballprofi zu sein. Ähm, nachdem ich einmal in der Halle war und die Fans äh, ja, meine Stadt angefeuert haben. Und ich wollte irgendwann auch einmal mit einer der Spieler sein, die da einlaufen und einmal den Namen sozusagen durch die Lautsprecher in der Halle hören. Und äh, als der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit, sondern wollte immer noch besser werden und besser werden. Und das ist jetzt auch noch mein Anspruch, ähm, ja, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen und immer noch besser zu werden. Was war deine schlimmste Joberfahrung? Meine schlimmste Joberfahrung im Basketball gab es wahrscheinlich gar nicht. Also, da äh, bin ich mal sehr, sehr dankbar für meinen Job. Beim Social Business ist das schon anders. Da gab es manchmal natürlich ein paar ähm, Unstimmigkeiten mit unseren Produzenten. Wir stellen nachhaltige Fashion her in Portugal und da gab es natürlich schon einige Debakel, die da passiert sind. Ähm, das waren wahrscheinlich meine schlimmsten Joberfahrungen. Was ist dein Feierabendritual? Mein Feierabendritual ist, mir abends was zu kochen oder was Leckeres essen zu gehen und äh, mich dann einfach nochmal fünf Minuten nach draußen zu setzen und einmal den Tag ein bisschen Revue passieren lassen, um ein bisschen runterzukommen und dann relativ früh schlafen gehen. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in drei Jahren? Ich sehe mich immer noch äh, professionell Basketball spielen und hoffentlich auch nochmal in der ersten Liga, äh, bestenfalls sogar international. Das heißt, ich habe immer noch sehr, sehr viele Ambitionen, möchte mein Potenzial da komplett entfalten und äh, da sehe ich mich in drei Jahren. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Jetzt bin ich mal Auf gespannt. Auf allen Sprachen? Auf allen Sprachen? Mhm. Oh, der, wenn der das, das wird schwierig. Non cambiare mai te stesso per piacere agli altri. Veranda, jezef, nimm um anderen te platzieren. Jetzt kommt Deutsch. Ändere dich nie, um anderen zu gefallen. Finde ich gut. Okay. Danke, Luis. Danke.